So, hallo liebe Zuschauer, ich mache heute nochmal ein Klammer auf neues Klammer zu, Video zum BitClub Network Vergütungssystem. Es gab schon mal ein Video. Ähm, wir haben eigentlich noch einige Fragen beantwortet und die mit eingebaut. Das heißt sozusagen, das letzte Video wurde wieder rausgenommen, weil wir jetzt sagen haben, wir haben es noch etwas verbessert, noch etwas anderes erklärt, die Grafik noch ein bisschen erweitert, damit jetzt sozusagen wirklich alle. Unstimmigkeiten oder Fragen, die noch offenbar eingebaut sind. Und ich hoffe, ich kann euch das Ganze heute hier einigermaßen verständlich erklären. Es ist nicht ganz einfach, aber wir werden es Schritt für Schritt durchgehen. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr euch natürlich nachher im Nachhinein gerne bei uns melden. Also, wir schauen hier mal rein. Die Grafik, keine Sorge, ich zoome gleich rein. Dass ihr das mal ganz kurz im Überblick her seht. Wir werden uns mit mehreren Säulen beschäftigen. Einmal mit der Säule, was du als Anteil aus deinem Pool erhältst was du äh, bei der Integration neuer Mitglieder in den Strukturbau erhältst. Dann gibt es diesen sogenannten binären Zyklus. Dann schauen wir uns den Status mal an, den du erreichen kannst. Und dann hier den größten Block seht ihr schon. Und auch das zweitwichtigste neben den Anteilen aus den Pools, nämlich die Integration neuer von euch gesponserter Mitglieder. Okay, springen wir gleich rein. Nummer 1 haben wir hier die Anteile aus euren Pools. Also... Wir haben zwischen 0,1 und 0,3% alle 24 Stunden, abends um 21 Uhr, werden diese ausgeschüttet. Der Wert lag jetzt in den letzten Tagen einigermaßen niedrig, so bei 0,15%. Es gab aber jetzt gerade heute Abend ein Webinar mit den Leadern und ähm, den äh, Gründern vom Bitcloud Network und da wurde auch ein bisschen darauf eingegangen, ähm, warum die Rate jetzt ein bisschen niedriger war die letzten Zeit. Ähm, vor allem weil neues Mining-Equipment gerade angeschafft wird und zwar richtig massiv viel und es dazu Lieferverzögerungen kam und so weiter. Es wird sich aber in den nächsten Tagen, Wochen eindeutig bessern, haben die, äh, haben die Lieder gesagt. Das heißt, da werden die, ähm, die Ausschüttungen eindeutig wieder auf diese 0,3% hochgehen. Wenn diese ganzen neuen Equipments implementiert sind, ähm, und damit könnt ihr, denke ich mal, rechnen. Also das ist mal dieser grobe Wert, den ihr annehmen könnt, zwischen 0,1 und 0,3%. Es wird, denke ich mal, wieder Richtung oberes Ende der Skala gehen. Okay. Wichtig ist, davon werden jeweils 100 bis 30%, Prozent. schauen wir uns gleich an, was es damit auf sich hat, automatisch reinvestiert in neue Pools, das heißt in neues Mining Equipment. Okay. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an, was mit den Pools auf sich hat. Springen wir mal in das Backoffice hier rein. Und schauen uns mal bei einem Account von uns die Pools an. Da gehen wir auf Mining Pool Shares. Und ihr seht hier unten, hier habt ihr quasi die Pools, die ihr dann gekauft habt. Und hier unten könnt ihr einstellen. Das heißt, ihr könnt ihr einstellen, wie viel Prozent automatisch jeden Tag reinvestiert werden soll. Bei Pool 1 kann ich von 50 bis 100 einstellen. Bei Pool 2 kann ich von 40 bis 100 einstellen. Und bei Pool 3 von 30 bis 100. Das also heißt, je größer ihr den Pool nehmt. Desto mehr Ausschüttung könnt ihr sozusagen euch auszahlen, weil diese Skala sozusagen zur Einstellung des Reinvests höher wird. Wichtiges zu wissen, bei diesem automatischen Reinvest, hier ist noch nicht viel aufgelaufen. Wie gesagt, der Pool läuft erst seit zwei Tagen. Hier oben sieht man es übrigens, in einer Stunde, neun Minuten gibt es die nächste Ausschüttung. Ähm, sozusagen werden diese Repurchase, diese automatischen Reinvests hier sozusagen zwischengespeichert bis 5% eures Mining-Pools erreicht sind. Das heißt, bei einem Mining-Pool von 2.000 Dollar ist quasi 100 Dollar in Bitcoins erreicht werden und dann wird das quasi automatisch reinvestiert. Das heißt, dann hättet ihr quasi 1,05 Pools und so weiter und so weiter. Das heißt, dieser Reinvest macht natürlich Sinn, weil es ist eben wichtig, dass permanent diese Server gewartet werden, dass ähm, defekte Server ausgetauscht werden und dass permanent neues Mining-Equipment angeschafft wird. Ja. Und deswegen gibt es eben diese automatischen Reinvests. Bei dem Account, der erst ganz am Anfang, ist quasi alles mal auf 100% eingestellt, das heißt, wird quasi alles 100% reinvestiert, weil damit nutze ich natürlich im Endeffekt den Zinseszinseffekt sozusagen optimal. Weil wenn ich hier meine Mining-Pools ähm, steigere auf 1,5, 2 und so weiter, kriege ich natürlich dann auch wieder mehr Renditen. Also springen wir mal zurück in die Grafik. Wie gesagt, zwischen 0,1 und 0,3 Prozent, alle 24 Stunden. Und dann könnt ihr eben noch einstellen, wie viel hier genau reinvestiert werden soll. So, zweiter großer Punkt. Integration neuer Mitglieder. Gehen wir wieder in den Backoffice und schauen uns diesen Binärbaum mal an. Ihr seid hier quasi in eurem Account ganz oben und dann habt ihr quasi ein linkes Bein und ein rechtes Bein. Und ihr könnt quasi hier in diesen Bein natürlich User integrieren. Wenn ihr neue User habt, würden die hier stehen und ihr könnt die quasi hier einbauen. Kleiner Tipp, zu dem Aufbau des Teams, äh, zur Teamwerbung und so weiter, machen wir noch mal ein extra Video. Mir geht es jetzt vor allem hier um diese binären Punkte, um diese binären Zyklen. Also Wichtiges: alle Leute die unter euch im Baum sind, sowohl rechts und links, egal ob ihr die da gesponsert habt oder ob die wer anders da eingetragen hat, weil logischerweise kann derjenige, der über euch ist jetzt hier, hier auch Personen unter euch eintragen, das ist nicht gar kein Problem, okay? Also, alle Personen, die hier eingetragen sind unter euch, egal ob ihr die eingetragen habt, gesponsert habt oder ob die wer anders gesponsert habt, bekommen sogenannte Credits. Für den Pool 1 gibt es drei Credits, Pool 2, 6, Pool 3, 12 und hier werden diese Credits dann quasi addiert. Bei diesem relativ neuen Account haben wir jetzt quasi rechts schon 6 äh, gesammelt und links schon 6 gesammelt. Und dieser binäre Zyklus bedeutet, wenn quasi links 15 solche Credits gesammelt sind und rechts im Bein 15 solche Credits gesammelt wird, das entspricht quasi einem Zyklus und dann bekommt ihr quasi 200 Dollar Bonus einmalig ausgezahlt. okay Das Ganze wird quasi tageweise abgerechnet. Das heißt, wenn ich jetzt Heute mir links 6 Punkte erarbeite, rechts auch 6 Punkte sozusagen bekomme, dann warte ich auf morgen, bekomme ich nochmal 3 dazu und so weiter, bis links und rechts 15 erreicht sind und dann ist dieser binäre Zyklus abgeschlossen und dann bekommt ihr 200 Dollar als Bonus einmalig. okay Das ist ich sehr interessant, weil auch für die Leute, die jetzt quasi nicht viel sponsern, die profitieren natürlich auch für den von dem Bonus, weil wenn Leute unter sie eingesetzt werden, dann kriegen sie natürlich trotzdem diese Credits für diesen binären Zyklus, der dann eventuell mal voll werden könnte. Okay? Als nächstes schauen wir uns mal euren Status an. Ihr könnt bei BitClub Network quasi in diesem Sponsoring-System ähm, einen gewissen Status erreichen. Okay? Könnt ihr euch hier anschauen. Bei dem Rank, diese Ranks gibt es quasi und hier unten könnt ihr euch mal anschauen, die Voraussetzungen sozusagen, die erfüllt sein müssen für diese Ranks. Wichtig ist jetzt aber, wir also uns mal anschauen, was diese Ranks euch denn bringen. okay? Weil zum Beispiel spielt das gleich eine Rolle, und das sehen wir auch in der Grafik hier, einmal für diesen binären Zyklus und einmal auch für die Integration neuer Mitglieder. Denn bei Miner ist es so, dass Miner seid ihr automatisch, wenn ihr einen Mining Pool kauft. werden nur maximal vier Zyklen abgerechnet an einem Tag. Das ist angenommen, ihr habt rechts 60 Punkte an einem Tag und links 60 Punkte an einem Tag. Sind das vier Zyklen, würdet ihr 800 Dollar bekommen. Aber, angenommen, es würde passieren, dass ihr rechts 90 Punkte kriegt und links auch 90 Punkte, okay? Dann würden nur maximal 60 abgerechnet werden und die anderen verfallen. Wenn ihr aber euren Status quasi erhöht, können hier mehr Zyklen abgerechnet werden. Es ist natürlich irgendwann relativ unwahrscheinlich, dass ihr da über 100 Punkte rechts und links an einem Tag bekommt. Aber, ähm, wenn das der Fall sein sollte, lohnt es sich es auf jeden Fall, sozusagen seinen Status hier zu erhöhen. Zumindest mal diesen Bilderstatus, den kann man auf jeden Fall erreichen, würde ich mal sagen. Das ist für jeden machbar. Dann muss ich nämlich quasi einmal 10.000 Dollar Einzahlungsvolumen in eurem Baum haben. Also irgendwo unter, unter euch im Baum müssen es 10.000 Dollar Einzahlungsvolumen haben. Und ihr müsst fünf Miner sponsern, die jeder wieder zwei Miner sponsern. Also ich denke mal, das ist absolut realistisch zu erreichen und auch relativ schnell zu erreichen. Das ist meiner Meinung nach auch noch zu erreichen. Dann wird es natürlich schon heftig und schwierig. Das sind natürlich die absoluten Profis, aber lasst euch das Ansporn sein. Hier kann man wirklich was erreichen, wenn man eben seinen Status eben erhöht. Und das wirkt sich eben auf jeden Fall auf diesen binären Zyklus auch aus, dass ihr sozusagen mehr Zyklen am Tag abrechnen könnt, aber wenn ihr jetzt sagt, ihr bleibt mal lieber ähm, auf einer kleineren Stufe oder habt äh, da Sorgen, dass ihr ist das nicht erreicht, gar kein Problem, auch dieser einmalige binäre Zyklus bringt euch auch schon 200 Dollar und das ist bei dem, wenn ihr ursprünglich mal einen Pool für 500 Dollar gekauft habt, ja da ist es im Endeffekt 40% eures ursprünglichen Investments ist dann schon wieder zurück, also das ist absolut erstrebenswert. Als zweites wirkt sich dieser Status noch auf gewisse Prozente aus. Die schauen wir uns gleich nochmal an. Also, jetzt springen wir in diesen Hauptteil, nämlich in die Integration neuer von euch gesponserter Mitglieder. Also nochmal in den Baum zurück, in Backoffice. Ihr sponsert Mitglieder über euren Sponsoring-Link. Wie gesagt, ein Video dazu machen wir nochmal extra, wie der Teamaufbau funktioniert. Und ihr packt diese Mitglieder in euren Baumreihen, die habe ich so hier reingesetzt und so weiter. Das sind dann von euch gesponserte Mitglieder, die Mitglieder eures Teams sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, was ihr hier an Provisionen bekommt. Also, die ersten zwei gesponserten Mitglieder von euch, also Person 1 und Person 2, bilden automatisch euer Team 1. Okay? Die dritte, vierte, fünfte Person bildet automatisch euer Team 2. 6, 7, 8... Bilden euer Team 3 und ab Person 9 bis Person Unendlich kommen automatisch in Team 4. So, und jetzt aufpassen. Innerhalb eures Teams 1, das heißt die erste und zweite Person, bekommt ihr, das ist generell, komplett drüber immer zwei Provisionen. Ich nenne das mal quasi eine aktive und eine passive, wenn man das nennen mag. Also, nennen wir es anders. Eine Provision gibt es immer beim Kauf eines Pools. Und eine Provision gibt es aus den Earnings, also den Renditen, die eure gesponserten Mitglieder bekommen können. Also, erster Schritt. Erstes und zweites Mitglied, also von einem Team 1, bekommt ihr 5% aller gekauften Pools einmalig. Heißt, wenn Person 1 für 1000 Dollar was kauft und Person 2 für 1000 Dollar was kauft, bekommt ihr jeweils 50 Dollar einmalig als Provision. Zudem bekommt ihr 10% von den Earnings eurer Team 1 Mitglieder. Heißt, wenn Team 1... Summe, beispielsweise übertrieben ein Bitcoin als, Probi als Earning bekommen würde, würdet ihr davon 10%, das heißt 0,1% bekommen. Das ist noch recht einfach. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wenn die Person aus eurem Team 2 bekommt ihr 6% der Pools, die gekauft werden, und 12% der Earnings der Person. Interessant ist aber hier, geht es nämlich noch eine Stufe tiefer, wenn eure Team 2 Mitglieder selber neue Mitglieder werben, das heißt, die bilden ihr eigenes Team 1, dann bekommt ihr 1% aller gekauften Pools von diesem untergeordneten Team 1. Okay? Und wenn diese untergeordneten Mitglieder wieder ein neues Team 1 gründen, bekommt ihr wieder 1% und das setzt sich quasi unendlich fort. Okay? Und zudem, als zweite Einkommenquelle haben wir gesagt, aus den Earnings bekommt ihr 2% aller Earnings dieses untergeordneten Team 1, das heißt, das neue Team 1, was eure gesponserten Mitglieder geworben hat. Und das geht wieder auch unendlich so weiter. Ich habe es hier auch mal mit diesen grünen und gelben Flaggen gekennzeichnet. sein. Das heißt, grün sind immer die Einnahmen aus den Pools und gelb sind die Einnahmen aus den Earnings. So, jetzt schauen wir in der Stufe weiter. Team 3, wir haben gesagt, es sind eure sechste, siebte, 8. gesponserte Person, Dann bekommt ihr 7% aus allen gekauften Pools einmalig und 15% aus den Earnings. Und jetzt wird es sich wieder interessant wie vorhin. Was ist, wenn die wieder ihr eigenes Team 1 gründen? Das heißt, die werben wieder neue Mitglieder. Okay? Dann gibt es für dieses eigene Team 1 jetzt 2% einmalig aus den Poolkäufen und 5% aus den Earnings dieses untergeordneten Team 1. Das heißt, nochmal, Team 3 Mitglieder. Ihr eigenes Team 1 gründen, bekommt ihr 2% aus den Pools und 5% aus den Earnings. So, und jetzt wird es zum Team 2 noch interessanter, weil was ist es denn, wenn eure Team 3 Mitglieder ihr eigenes Team 2 gründen? Also hier haben Team 2 hier blau markiert, hier drüben. Dann gibt es wieder 1% aus den gekauften Pools, bis Unendlichkeit weiter, und 3% aus den Earnings von diesem Team 2. Okay, also ihr seht, hier gibt es sozusagen schon drei Äste. Einmal die Einnahmen aus den geswongerten Personen, einmal die Einnahmen aus dem eigenen Team 1, was neu gegründet wird, und einmal die Einnahmen aus dem eigenen Team 2. Und das setzt sich, wie gesagt, nach unten dann unendlich fort. Das heißt, wenn dieses Team 2 wieder ein Team 2 gründet und so weiter, setzt sich das fort. So, und jetzt Team 4, wird es natürlich super interessant. 8% aller gekauften Pools einmalig. 18% der Earnings von den Mitgliedern aus Team 4. Das ist eine ganz schöne Menge. okay? Und hier geht es wieder los. Was ist, wenn die ihr eigenes Team 1 gründen? Was ist, wenn die ihr eigenes Team 2 gründen? Und was ist, wenn die ihr eigenes Team 3 gründen? Okay, Das heißt, eure neunte Person wird Mitglieder 1 und 2, wird Mitglieder 3, 4, 5 und wird Mitglieder 6, 7, 8. Okay? Dann geht das hier wieder weiter und dann gibt es hier wieder Provisionen. 3%, 2%, 1% und hier eben habe schon 8%, also wenn eure neunte Person oder zehnte Person oder elfte sein eigenes Team 1 gründet, gibt es schon 8% der Earnings aus diesem Team 1 und das geht unendlich quasi nach unten weiter. Das heißt, ihr seht, hier wird es natürlich wirklich interessant und das soll natürlich im Endeffekt ein Ansporn sein, dass man sagt, ich will auf, soll auf jeden Fall mehr als neun bzw. möglichst viele neue Mitglieder sponsern, okay? Weil dann habe ich natürlich genau diesen Effekt, dass ich hier quasi passiv ein unglaubliches Einkommen ähm, generieren kann. Was natürlich für BitClub auch super ist, weil je mehr Mitglieder, um es nochmal zu betonen, dazu dazukommen, desto mehr mining equipment angeschafft werden, desto höher ist die Rechenleistung und desto stärker wächst dieses komplette System im Endeffekt. Also, das solltet ihr euch im Endeffekt mal anschauen. Ich werde die Grafik auch nochmal da in die Facebook-Gruppe posten, kommen wir gleich drauf. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Aber nochmal als Wiederholung. Ihr habt im Endeffekt mehrere Säulen, die Anteile aus euren Pools. Dann habt ihr diese Integration von Mitgliedern, was mit diesem binären Zyklus zusammenhängt. Und dann habt ihr als nächste große Säule die Integration neuer von euch gesponserter Mitglieder. Okay? Was noch wichtig ist, diese Prozente, diese ähm, Provisionen, bekommt ihr immer nur, wenn ihr diesen eigenen Pool besitzt. Das heißt, wenn es unter euch gesponserte Personen einen 1000 Dollar Pool kauft, müsst ihr diesen Pool auch besitzen, um die Provisionen zu bekommen. Aber Achtung, das ist wichtig. Keine Sorge, die Provisionen verfallen nicht, die werden nicht gestrichen, die werden quasi einfach nur zurückgestellt, bis ihr diesen Pool erwerbt, okay? Das heißt, wenn ihr jetzt quasi nur den 500 Dollar Pool habt und die anderen beiden Pools nicht und unter euch haben welche diesen Pool und ihr wollt hier irgendwelche Earnings oder irgendwelche Provisionen draus kassieren, werden die zurückgestellt, quasi einfach gespeichert bis ihr die Pools selber habt und dann werden die auf einmal an euch ausgeschüttet. So, und jetzt gibt es zum Abschluss noch den großen Gag. Wir haben ja vorhin über diesen Status gesprochen, diesen Bilder, Pro-Bilder und so weiter. Es ist so, wenn ihr den Status Bilder erreicht, gibt es 1% auf alle Provisionen aus den Earnings, hier nochmal extra, das alle Provisionen aus denen mit der gelben Flagge, gibt es 1% extra. Nicht aus den Provisionen aus den Poolkäufen, okay? Und beim Status Pro Bilder gibt es dann 2% extra. Das heißt, alle mit gelber Flagge hier gibt es 2% extra obendrauf. Und da ist natürlich dann schon ein massives, passives Einkommen. Ihr seht, da könnt ihr euch richtig, richtig gut was verschaffen. Deswegen will man eben einfach erreichen, dass hier möglichst viele Mitglieder Mitglied werden, dass wir einfach eine größere Community werden, mehr Mining Equipment angeschafft werden kann und das Ganze einfach wächst. So, ich hoffe, ich, kon ich konnte euch diese Säulen jetzt mal halbwegs verständlich ähm, darstellen. Wie gesagt, ihr könnt gerne Fragen stellen, kommt sehr, sehr gerne in unsere Facebook-Gruppe. Wir haben ähm, hier immer Infos drin, hier gibt es die neuesten News zu den äh, Webinaren, wir stellen hier auch die Videos natürlich rein. Hier ähm, seht ihr auch in der Beschreibung unsere ganzen Links, zum Beispiel zu den Wallets und so weiter, Infos über, ähm, über Bitcoin und Blockchain und so weiter. Auch unsere Skype-Adressen, da könnt ihr euch hier jetzt anskypen und, an und eben einfach die neuesten Neuigkeiten. Kommt da rein, meldet euch bei BitClub Network gerne an, die erste Anmeldung ist ja umsonst. Dann kommt ihr quasi in unser Team, dann haben wir schon mal eure Daten und wissen Bescheid und können euch auch Informationen zukommen lassen, beziehungsweise ihr könnt uns auch Fragen stellen und so weiter und so fort. Und ähm, ich hoffe, wieder ihr seid dabei. Demnächst wird es noch mal mehr Videos geben, vor allem eins zu eurer Sicherheit. Also Sicherheitsaspekte wie Passwörter, Sicherheit eures Wallets und so weiter. Und auch nochmal das zum Teamaufbau, dass ihr wisst, wie ihr euch idealerweise ein Team aufbauen könnt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid jetzt ein bisschen informiert, wie das ganze ähm, Vergütungssystem funktioniert. Ich freue mich natürlich über Feedback. Liked gerne unseren Kanal, teilt es gerne euren Freunden und Kollegen mit. Und ähm, dann hoffe ich doch bis ganz bald. Schönen Abend noch.